And today, today I want to talk about three basic topics about this movement. One is the technology involved, the other one is the community, and the last one, probably the most important one, is the social change that comes with it. So first of all, what, are we, what, what is that we're doing concretely? We're deploying an IoT network that is based on a technology called LoRaWAN. Um, that allows very long-range communication. LoRaWAN stands for um, Long-Range Wide Area Networks, and it's composed by a radio-modulation technique called LoRa and a, <coughs> a media access control a protocol that is the LoRaWAN stack on top of it. So, um, whenever you see marketing material about LoRaWAN, you will, you will see this kind of three tens, You know that sound pretty much like bullshit, because they are too good to be true. 10 kilometers of range, 10 uh, years of battery life, and $10 per node. But uh, they're not so much uh, so, so incredible. Actually, they, they are very much uh, real. And we, we tested it at the beginning, I didn't believe. Most of them. <laughs> But uh, we started testing. And this, for example, that you see there, this is a gateway in Zurich that is, um, you see the lines. The red lines are actually the, the, the high quality signal. And you can see that there is high quality signal to several kilometers away from the gateway. So long range in One means there's like at least three kilometers of range in a city that you can achieve. <coughs> And as soon as you go outside, uh, or a bit in a rural setting, 40 kilometers is doable. This is another gateway also in Zurich, super long range. And things can get really insane if you, if you do, like, in, under extreme conditions. This experiment was done by um, Andreas Spies, which some of you might know from YouTube. This is the guy with the Swiss accent. <laughs> Uh, he's from the TTN TTN Basel community, and he did. He has a video you should YouTube it, um, where he takes the car and starts driving north, trying to find what is the what's the longest range he can get from ground to ground, and he managed to get two hundred kilometers to, to connecting to a gateway in Weinstein. And if you if you go. Air to ground, then it's just insane. But of course, that's not not realistic for most applications. Then, when it comes to the cost, the um, the nodes right now they're still capped by uh, by the royalties in the in the base chip, but uh, they're already pretty good. It, you can get a, a node for 850 in single quantities already in Switzerland. The gateway that. It's basically the access point, like a Wi-Fi router for this technology is 250 for indoors. Uh, 300, 500 if you want to get a, a ready-made, off-the-shelf product that you get here in Switzerland. And the important thing is that the entire stack is open source, right? So you can operate and <coughs> you can control most of the, most of the network. And the... Um, This technology works on, a, on ISM bands, so it means that the, it's unlicensed spectrum, it means we can all use it. So effectively, this means there is a very low uh, cost of um, um, capital expenditure, if you want to get started on this. And there's a basically negligible operational expenditure. So operating a network like this is virtually free in the economical sense this is this is well this is the open source stack uh, the network stack basically and this is a very updated map of the <laughs> of the frequencies used around the world for LoRaWAN um here in Europe in Switzerland in particular we use 868 MHz um the americas use 915 and in general asia is a bit of a mix but it's 433 kind of and then for the power consumption the 10 years battery life that is of course a bit much more dependent on your application but um, there are three class profiles in the technology Um class uh, three power profiles class a is the most Uh, supported one right now it's a device that supports bidirectional communication but it's not always on so it will only get messages from the network after as a reply to a to a to a request and in theory you can get 10 years with this 10 years for for a sensor like this basically exceeds the the potential lifetime of the technology itself so It's, yeah, it's much more than what you, what you need. So that's all nice and, and fancy, but of course the technology has limitations. Basically, the bandwidth is, is severely limited. But it, it's a very good fit for IoT, sensor data in general. So the, um, the bandwidth, as you see, is really limited. The payload per message is as well very, very small. And the, um, there are regulatory limits because the the license spectrum is unlicensed, so the radio spectrum is unlicensed, but it's regulated, so you cannot abuse it. So we all have to share the same spectrum. On top of that, there is the, the Things Network has a fair usage policy, so that um, we can basically all profit from the from this system and not uh, clog the, the network. Okay, but uh, that's just the technological part. There are several competing technologies that are similar. Uh, there is Sigfox on one hand, there is um, Weightless on the other hand, and even Bluetooth low energy could be considered some, somewhat related. But what sets LoRaWAN apart is the community around it. And I want to talk about a specific case of Zurich because I, I well, because I'm from that community. <laughs> uh, in Zurich, you know, the, the spark to get this thing started was in 2015 when the Things Network Amsterdam, because that's where the the the project started. They they started to appear in the different tech outlets and. They, they had this very simple page where you could go there and sign up and say, yeah, I want to do this in my city. And, well, I read it and I thought it was amazing. It was, I really wanted to do it. On the other hand, my second kid was just born and I thought, like, fuck, this is the worst timing ever. But I <laughs> had to do this, okay. So I decided, fuck it, I'm going to do it. Uh, I wrote these guys, I got in touch with them. They say, Do you want to be the community manager of Zurich? I said, Well, I have no idea what that means, but let's give it a try. And we put together a very small team to start testing the technology. We got a, one of these eval kits, uh, basically, to see if all those uh, marketing terms were anywhere achievable. Um, we started playing with it. We saw that it was probably true, or many of them were likely to be true. So we got in touch with the, uh, with the IoT meetup group in Zurich, the uh, Thomas Sandberg. And we, well, we asked if they had anything going on around the LoRaWAN. They said, no, but let's do something together. So we organized the first meetup. And we invited the three providers in, in Switzerland, basically. Swisscom has a commercial network for LoRaWAN. LORIOT is a private network provider for LoRaWAN. They are based in Talville. They, they mostly operate networks abroad, but they are based here. And then we invited Vinke Giesman, the, um, the, the guy from Amsterdam that initiated this project. Uh, and he joined over Skype. And basically the conclusion of this meeting was at the end I pitched the idea where I, I asked openly the question of, is there enough interest to do this in in Zurich? And the answer was yes. So we started meeting up and uh, <coughs> yeah, we, we did a few meetups and yeah, it was I think December or end of the year 2015 where we say, okay let's let's install one like some gateways let's make this a bit more real so we we managed to get sponsorship for two initial gateways which actually they are very cheap they you, this these devices you can do build yourself it's a raspberry pi plus one board in the end and And yet, at the beginning of December, we decided to or we decided we, we were ready to go live. We installed one gateway in Hong, in Zurich, and then another one in, in Hablukke. and it was, it was only after this that the community really like exploded. It's like if you if you have a um, The existence of the network, you know, the fact that the network existed uh, eliminates the barrier of entry. I mean, it, it, ah, suddenly it's there so I can do something to help this project. If there is nothing, it's very hard to like overcome the inertia. But if the project is already started and it's rolling, it's super easy for people to jump in and help. So that's what we saw. People started building things on top of this very, very simple network. Uh, from back then, uh, we started meeting up more often. And um, yeah, the community started growing. And in a couple of months, we basically covered the entire Zur Zurich with gateways. Gateways that are operated by like regular people, not by companies, not by not by large telecom providers, just people that wanted to help out, to say, okay, I can, I can host a gateway at home, for instance, because I happen to have an amazing balcony in my home. <laughs> Then we, we started a Slack team, and the Slack team is now like 500 people or so. It's like, of course, not everyone is active there, but there's a large community for Swiss uh, TTN in there. And, and then we started thinking about sustainability. So how do, we, how do we keep this going? How do we make sure that the network actually works in the long term? So um, that's the third part that I want to talk the social change. Sustainability requires mostly a social change. So at the end of last year, we founded the the Open Network Infrastructure Association, that has at its primary goal to um, uh, yeah, ensure sustainability of, of open networks. Basically, build trust in, in the concept of open networks. Because you know, this, is, this is still a kind of an open question. Can you trust an open network? Is um, what is actually an open network? I mean, it's, is, is it a network that it runs on open, on open source, on open source hardware? Is it, it, what, what is it exactly? Um, these definitions are a bit in motion, but we have a clear idea of where we want to go. And to answer the question of whether the network can be trusted or not, I think we need to look back in history and see what happened with the open-source software uh, movement. Because 20 years ago, or 15 years ago, a guy said something like this, you know? And it was pretty common to question whether you should... You know, th These questions were, were posed back then, like, can you trust software that was written by anonymous people on the internet? Who knows what this project is going to be? like? Is this going to stay around for good? Can I put my money on this? And and this is the world we live in today. You know, so things have changed. <laughs> and yeah, like there are millions of examples. Most of the traffic on the internet runs on on top of open source. Uh, half of the people here probably has a Linux. Running on, on their pockets. So, conclusion is the world right now is run by open source software. Uh, another question is can we translate open source software successes into open networking? And, and this, there are many questions that are still open. Can, can I trust that the gateway that I'm using to pass around my data is going to be? Online when I want, this guy is not going to go for holiday, and then my whole application is going to be down. Can I can I trust that the sensitive information that I'm sending over this network is going to stay private? Can I trust that the backend is going to be up and running when I need it? And some tentative answers are already in place, answers that actually come from the same open source movement. Uh, redundancy to to to counteract the fact that. You cannot, you cannot sign an SLA to, to a person that runs, with a person that runs a gateway, for instance, but you can have enough redundancy that it doesn't really matter. It's the same thing that the argument that was presented before with open source. What happens if the maintainer of this project dies tomorrow? Nothing happens because there are many of them. Like, um, or someone else will pick up the the flag, basically. Uh, can I trust that the sensitive information that I'm using on the network will be safe? Well, the, the answer in there is technology, cryptography. And can I trust that the backend will be up and running? The same principle as with the Internet. Can Can you trust that the Internet will be running tomorrow? Yeah, and it's not thanks to one company, it's thanks to the decentralization of the network. And and finally, like, when it comes to sustainability can i trust that this will be around in a few years time and fundamentally the answer is yes if it's based on open source software and open open standards because you are you have ownership of the entire thing tomorrow you can you can decide to split off this initiative and run it on top of your own infrastructure because you just have to fork it basically you can Fork the network anytime. So, yeah, with these open questions, I will leave it to Peter to continue with the with the with the topic. And thank you very much. Thank you. Uh, first question about about the language. Uh, is there anybody? Who doesn't understand German, else also I would change to German. It's okay, German? Deutsch ist okay? Geht das? Also die, die Slides sind in Englisch. Von dem her, aber dann äh, mache ich das so. Dann äh, verstehen wir uns eventuell noch etwas besser. Also, um was geht es in den nächsten 45 Minuten? Äh, ganz kurz. Ja, Sie wissen es jetzt noch nicht, aber ich werde relativ viel sprechen. Also wer bin ich, werde mich ganz kurz vorstellen. Und dann, ja, stelle ich mich der Frage, ja gut, eben Community-basierte Netzwerke mit den Vorteilen, die Gonzalo uns erwähnt hat. Ähm, wie sieht es dann aus, wenn ich den, die, das Netzwerk heute professionell nutzen will? Das heißt, ich habe eine Anwendung, mit der ich äh, unter Umständen äh, in meinem Unternehmen einsetzen möchte oder auch Geld damit verdienen. Äh, damit ich diese Frage beantworten kann, muss ich zuerst überlegen, ja gut, was, was wollen eigentlich die, die, was, was wollen professionelle Anwendungen, was ist dort wichtig? Und äh, eine Fit-Gap-Analyse machen zwischen dem, was heute besteht und dem, was ich schlussendlich für eine professionelle Anwendung äh, brauche. Vielleicht ganz kurz, Community-basierte Netzwerke, Things Network, das gibt eine sehr aktive Szene im Bereich Hacker, Maker, Hobby-Anwendungen. Da wird automatisiert, der Zugang ist relativ einfach. Äh, natürlich kommt jetzt auch der Appetit damit, ja, gut, eben, können wir das nicht auch professionell ansetzen mit Systemen, die eine höhere Verfügbarkeit brauchen. Dann es gibt diverse äh, Geschäftsmodelle, äh, die basieren auf dieser Technologie. Ähm, ich werde kurz erläutern, was da existiert, was sind die Vorteile äh, von diesen Systemen, was decken die ab. Und dann schlussendlich, äh, wenn wir das haben, dann können wir uns dann fragen, ja gut, also äh, kann ich jetzt dieses äh, community-basierte Netzwerk effektiv für meine Anwendung verwenden oder nicht? Ah, jetzt geht's. Okay, kurz zu meiner Person. Ich bin Professor für Automobilelektronik an der Berner Fachhochschule in Biel. Das heißt, ich habe ein Labor Fahrzeug Elektrik Elektronik. Ich bin Leiter vom Institut für Energie und Mobilität, IEM nennt sich das. Und darum bin ich auch hier. Ich bin Initiator wie Gonzalo in Zürich, bin ich in Bären, äh, äh, initiiert, das heißt, äh, ich habe die Community Gruppe Bären ins Leben gerufen, aufgrund folgender Initiative. Das ist das hier. Also irgendwo im Juli, mehr per Zufall als wirklich gesucht, bin ich auf das Things Network gestoßen, das heißt eben um das offene LoraWan-Netzwerk-Projekt. Äh, und äh, ich bin darauf gestoßen, weil ich im Bereich äh, Fahrzeugkommunikation, also eben Sie haben vielleicht schon gehört von Vehicle to Everything, Fahrzeuge beginnen mit den Händlern oder mit den Herstellern zu kommunizieren, äh, sie beginnen mit Infrastruktur zu kommunizieren, sie beginnen untereinander zu kommunizieren und dort sind natürlich Netzwerktechnologien oder Drahtlostechnologien. Äh, interessant zu beobachten, und in diesem Kontext bin ich dann schlussendlich auf dieses LoRaWAN oder auf diese LoRa-Technologie gestoßen. Das hat mich sehr interessant, äh, hatte ich das Gefühl, das ist wirklich sehr interessant, und ich habe einmal rumgehört im ganzen Betrieb von der Technik und Informatik im Bereich der Fachhochschule, und ich stellte fest, dass jeder irgendwie daran arbeitet, in Form von einem. Knoten, Gerät in Form von einem Gateway äh, und in Form dann auch effektiv in der Backup-Infrastruktur, das heißt die ganze Server-Technologie äh, etc. Das Know-how war vorhanden. Nun, äh, ich habe dann gedacht, es ja, ist eigentlich schade, oder wir machen da irgendetwas ähm, und jeder macht das für sich und lässt es in seinem Labor und hat Freude daran. Ingenieure arbeiten so, die haben Freude, an der Technik, die schauen eigentlich, was geht, und wenn sie das haben, dann sind sie schon zufrieden. Ich habe dann gesagt: Ja, hey, das ist eigentlich schade, weil die Berner Fachhochschule, vielleicht wissen sie das, das beginnt bei Ausbildung in Gesundheit, über Architektur, Bau, also pädagogische Ausbildungen bis eben in die Technik und Informatik. Und ich habe gesagt: Ja, gut. Das ist eine Technologie, die ermöglicht, Geräte zu vernetzen. Aber prinzipiell die Technologie ist das eine, aber die Anwendung die ist dann effektiv spannend. Also was gibt es für Anwendungen? Wer kann das verwenden? Und ich habe gedacht, ja gut, wir können ja in der Berner Fachhochschule miteinander reden und wir stellen ein äh, Forschungs- und Testnetzwerk innerhalb unserer Standorte das heißt, in Biel, Burgdorf, Bern, wir haben relativ gut platzierte Gebäude. Wir haben auf diesen Gebäuden jeweils eine Antenne gestellt und konnten damit eigentlich grossfreundlich das Gebiet Bern, Umgebung mit Biel, abdecken. Und haben begonnen, mit Anwendungen zu entwickeln im Bereich Holz, natürlich auch technische Anwendungen und haben dann gesagt, ja gut, wir machen das Netzwerk zugänglich. Das heißt, wir sprechen darüber, wir machen Vorträge, wir laden quasi Leute in dieser Region, Firmen, aber auch Private ein und zeigen denen, wie sie Zugang haben zu diesem Netzwerk, damit sie ihre Projekte auch verwirklichen können. Das haben wir gemacht mit relativ Gutem erfolg das heißt wir hatten wirklich interessen es kamen firmen auf uns zu äh, und die wollten wissen was dahinter steckt die haben auch äh, ge gefragt wie das dann geht und ich hatte relativ viel feedback ja gut eben jetzt verwendet ihr da das Things network ja wie ist dann das für meine professionelle anwendung und aus diesem grund haben wir uns dann gesagt ja wir müssen dem einmal auf den Grund gehen. Anscheinend ist eine gewisse Skeptis vorhanden. Und was? Und habe die Frage umgekehrt und habe gesagt, ja gut, was gefällt dir nicht an einem community-basierten Ansatz? Was fehlt dir, damit das unter Umständen für deine professionellen Anwendungen interessant kein könnte werden? Und diese Informationen habe ich gesammelt und die präsentiere ich Ihnen jetzt gerne in diesem Rahmen. Eben, ich habe es bereits erwähnt, Initiator of the Things Network Community Band. das war dann natürlich ein logischer Schritt mit dieser, ähm, mit dieser Initiative vom Research und Test Network. Und äh, schlussendlich äh, habe ich da dann auch teilgenommen an Open Network Infrastructure Association zusammen mit äh, Gonzalo, um eben solche Sachen zu diskutieren, wo ist Bedarf, wie können wir unser Netz äh, schlussendlich nachhaltiger gestalten, dass da jetzt organisch wächst im Interesse mit den Betreibern. Gut, stellen wir uns zuerst die Frage, warum überhaupt äh, wollen wir professionelle Applikationen auf LoRaWAN betreiben? Was ist der Grund? Ich meine, wir alle wissen, es gibt Gute Mobilfunknetze, die sind geografisch super abgedeckt. Ja, verwenden wir doch einfach das Bestehende. <lacht> Schlussendlich, it's all about money. Es ist relativ einfach, es geht immer ums Geld. Ähm, ist aber nicht immer negativ. Schlussendlich wollen wir ja alle äh, irgendwie einen gewissen Standard pflegen, wir wollen etwas zu essen haben. Ähm, ja. Schlussendlich müssen wir von etwas leben. Das ist halt Geld. Und LoRaWAN-Technologie verspricht uns in diesem Bereich sehr viel. Nämlich günstige Hardware. Es soll günstiger sein als bestehende Mobilfunktechnologie. Die Entwicklungskosten sollen kleiner werden. Die Geräte sollen einfach in Betrieb genommen werden können. Ganz wichtig, die Setup-Kosten. Sie wissen, Beispiel... Mobilfunktechnologie, ja, Sie müssen einen Vertrag machen. Sie bekommen eine Rechnung äh, monatlich, die müssen Sie begleichen. Das ist Aufwand, das ist ein administrativer Aufwand. Wenn da etwas einfacher geht, umso besser. Dann spare ich auch äh, die Setup-Kosten. Infrastrukturkosten. Wir haben ausgerechnet ein flächendeckendes Netz in der Schweiz, sprechen wir von Circa 10 Millionen Franken. Ja, ist viel Geld für eine Einzelperson, aber doch eigentlich noch überschaubar für eine komplette Abdeckung in der Schweiz. Vor allem, wenn sie geplant ist und natürlich überall irgendwie Gateways installiert werden, dann ist es etwas schwieriger. An einem Ort insbesondere haben wir viel und dann in den Alpenregionen, dort haben wir dann nichts. Weil es dort einfach weniger Leute gibt. Aber trotzdem mehr später dazu. Dann Operating Costs. Also alles, was während dem Betrieb des Gerätes an Kosten anfällt. Auch dort soll uns die LoRaWAN-Technologie schlussendlich helfen. Also, um was geht es schlussendlich? Die Lebensdauerkosten sollen reduziert werden, ohne dass die Funktion eingeschränkt wird. Damit ich verstehe, wie das funktioniert, diese Kosten, dann ist etwas äh, wesentlich. Äh, es gibt zwei Begriffe, die momentan äh, relativ oft äh, ausgesprochen werden. Das eine ist Machine-to-Machine-Kommunikation und das IoT, Internet der Dinge. Nun, was ist eigentlich der Unterschied? Ich will nicht allzu lange darauf bleiben, aber trotzdem, es hilft zu verstehen, was ist eigentlich der Unterschied. Bis anhin wurde größtenteils so gearbeitet. Das heißt, wir haben ein Gebäude, das braucht eine Feuermeldeanlage. Was mache ich? Ich rufe. Ein Hersteller an und sagt: dann, du, Mein Gebäude braucht einen gewissen Schutz, ich brauche eine Sprinkleranlage, ich brauche Rauchmelder und und und. Installiere mir ein solches System. Der kommt, installiert Sensoren, installiert Sprinkleranlagen und irgendwo wird er dann wahrscheinlich noch einen Computer hinstellen. Und diesen Computer läuft ein Programm, das mit diesen Sensoren und Aktoren spricht. Die Daten behält er für sich. Dann kommt der Einbruchschutz. Der braucht ebenfalls Sensoren. Der braucht ebenfalls ein System. Auch der installiert seine Sensoren irgendwo im Gebäude und stellt einen zweiten Computer hin. Und zu guter Letzt kommt dann noch Heizung Klima, der Monteur, und der macht noch einmal dasselbe. Wenn Sie Glück haben, läuft alles auf dem gleichen PC. Aber dann haben Sie schon wieder ein Problem mit der Gewährleistungsfrist. Ja gut, das ist Machine-to-Machine-Kommunikation, weil nicht mehr direkt mit einer Person kommuniziert wird, sondern zwischen Sensoren und Systemen. IoT verfolgt einen anderen Ansatz. Das heißt, ich installiere Sensoren und schicke diese Daten einmal ins Internet. Also jeder Sensor liefert seine Daten ins Internet, stellt die zur Verfügung. Und jetzt, wenn ich eine Feuermeldeanlage installieren muss, dann nehme ich diese Daten aus diesem System, nämlich die, die ich brauche. Das ist die Idee. Klar, jetzt kommt natürlich Sicherheit und ja, ich muss die volle Kompetenz in meine Systeme haben und und und. Aber es geht ums Prinzip. Das ist die Idee, ich stelle meine Daten einfach einmal zur Verfügung und nehme das raus. Das ist der große Unterschied. Nun, das hat Konsequenzen. Wenn ich in diese flexible Lösung vom Internet wechseln will, von der Machine-to-Machine-Kommunikation, dann habe ich ein Dilemma. Und das habe ich versucht hier darzustellen. Machine-to-Machine-Kommunikation, das ist mal grundsätzlich teuer, so ein System. Ich muss die Sensoren kaufen, ich muss die installieren und ich muss eigentlich die ganze Wertschöpfung selbst machen. Der Nutzen dieser Daten ist perfekt, weil ich habe genau die Daten in dieser Form, wie ich sie will und wie ich sie brauche. Knoten gibt es relativ wenig, es gibt nämlich genauso viel, wie ich brauche. Wenn ich aber ins Zeitalter von Internet der Dinge wechseln will, dann muss ich ein Tal durch. Weil die Sensoren werden einfacher, die sind unter Umständen nicht mehr skaliert auf meine Bedürfnisse. Folglich nimmt der Wert der Daten ab. Zuerst. Wenn es dann genügend andere Sensoren gibt, und Lieferanten, die auch ihre Daten zur Verfügung stellen, dann steigt dann der Wert wieder, weil ich alles, meine alle nötigen Daten zur Verfügung habe. Die Kosten, die sollten auch abnehmen. Das ist ein Vorteil, weil ich ja nicht mehr alle Sensoren zur Verfügung stellen muss für meine Anwendung. Und selbstverständlich die Anzahl Geräte oder Sensoren, Helferlein, die steigt. Das Problem ist aber, wie komme ich da von hier, von meiner Lösung heute irgendwie da drüber, weil ich eben durch dieses Tal der eher weniger wertvollen Daten in, in das Paradies da komme, vom Internet der Dinge. Und dazu braucht es ein paar wichtige Änderungen im heutigen System. Das eine ist, sprechen wir von den Hardwarekosten, Modemkosten. Bei LTE-Technologie, Mobilfunktelefonie, sprechen wir von 20 bis 100 Franken. Hardware-Investments. Für den Semtech-Chip, den Sie brauchen, damit Sie ein Gerät LoRaweinfeig machen können, bezahlen Sie etwa 3 Dollar. Kommt darauf an, wie viel Sie abnehmen. Aber Sie sehen, da liegt Potenzial, das wird günstiger. Das heißt, Ihre Geräte werden grundsätzlich günstiger. Dann weiter provisioning costs Die Geräte zu installieren bzw. das Setup zu machen, zu programmieren. Sie wissen, dass nur eine einfache wifi verbindung aufzunehmen hat einen gewissen Aufwand. Sie können das Gerät nicht aus der Verpackung nehmen und dann funktioniert sondern Sie müssen da ein Setup machen und so weiter. Das kostet Geld. Das beginnt vielleicht bei 50 Franken, eine einfache Rechnung zu schreiben, kostet 25 Franken, das wissen Sie auch. Darum ist es relativ schnell, einen großen Teil an Kosten, ein Gerät zu installieren, vorzubereiten, dass es überhaupt kommunizieren kann. Diese Kosten sollen ebenfalls massiv mit Hilfe der LoRaWAN-Technologie reduziert werden können. Größenregion 2 bis 5 Franken, bitte knöpfen Sie mich nicht auf, wenn das nicht genau das stimmt, aber es ist so eine Idee. Dann die Transferkosten, ich habe es bereits angesprochen, Mobilfunk kostet äh, je nach Abonnement äh, zwischen 4 und 100 Franken, je nach Datenmenge, die Sie kommunizieren wollen. Das ist klar, wenn Sie... Machine-to-Machine-Kommunikation machen, dann schauen Sie, dass Sie mehrere Sensoren zusammen auf ein Modem bringen, dann steigt die Datenrate, dafür haben Sie nur ein Modem. Ja, für wirklich IoT zu betreiben, muss das Richtung Null streben. Die Kosten für die Daten, über die Lebensdauer. Mit jedem Franken, den ich irgendwie einsparen kann, wird das Thema IoT für meine Anwendung interessanter, auch wenn der Nutzen nicht besonders hoch ist. Beispiel Briefkasten. Sind Sie bereit, 50 Franken pro Monat zu bezahlen, dass Sie wissen, wann die Zeitung im Briefkasten ist? Wahrscheinlich nicht. Sind Sie bereit, 50 Franken mehr zu bezahlen für einen Briefkasten, der Ihnen sagt, wann die Zeitung in Ihrem Briefkasten ist? Ja, vielleicht. Also ist es entscheidend, wenn Sie neue Anwendungen bringen wollen im Bereich IoT, dann müssen Sie schauen, dass die laufenden Kosten möglichst gegen Null streben. Ja gut, und jetzt schlussendlich, was haben mich dann diese Unternehmen, diese Privaten gefragt oder notiert oder vermerkt, wieso sie schlussendlich trotzdem nicht auf ein Community-basiertes Netzwerk gehen wollen oder wieso sie vielleicht noch zuwarten. Ein Hauptargument ist Netzwerkabdeckung. Ganz klar. Ich habe hier ein Beispiel genommen, ist aktuell äh, von Swisscom LPN. Das ist momentan das einzige Netzwerk, äh, das in der Schweiz flächendeckend betrieben wird. Können Sie ab heute bestellen. Ist zugänglich. Sie können Geräte anhängen an dieses Netzwerk. Wenn Sie die Abdeckung anschauen, dann sieht doch das ganz vernünftig aus. Sie sprechen von einer Abdeckung von etwa 80 äh, Prozent in der Schweiz, insbesondere natürlich die urbanen Gebiete sind sehr gut abgedeckt. Ähm, da in den Alpen, ja klar, oder, das sind dann Nischenanwendungen von dort her nicht. Das Netz ist aber im ständigen Aufbau. Das heißt, da kümmert sich eine Truppe darum, plant die Standorte der Gateway und setzt die optimal äh, in die Landschaft, damit wir eine möglichst gute Abdeckung haben. Im Vergleich dazu ähm, ist da die Netzabdeckung von, ja, ich sage jetzt einmal, größeres Mitteleuropa. Äh, Sie sehen einfach die Netzwerkstandorte. Wenn Sie es in der Schweiz anschauen, das wesselt immer wieder, wir haben netto 170. 170 Gateways in der Schweiz, die betrieben werden. Zum Teil ein bisschen mehr, zum Teil ein bisschen weniger. Es kommt oft darauf an, Jeder, jemand wechselt sein Hobby, dann nimmt das wieder ein bisschen ab oder ein Neuer findet das als Hobby und baut einen Knoten auf. Das ist so in der Community-Welt. Da sind sie frei, wie sie die Gateways betreiben wollen. Hier, das, ist, das sind professionelle Gateways, die werden gemenscht, betrieben. Also, Netzwerkabdeckung, fast immer das erste Wort. Ja, ich brauche einfach eine gute Abdeckung, damit ich meinen professionellen Use Case äh, darauf laufen lassen kann. Gut, äh, Netzwerkabdeckung ist aber relativ. Ich habe Ihnen ein Beispiel. Das ist ebenfalls einer von unseren Gateways. Der steht auf dem Weißenstein, Stein, der Solothurner Hausberg. Vielleicht kennen Sie den. Ich habe die Berechnung gemacht, wie weit nun dieser Gateway reicht. Und Sie sehen, dass hier alles Grüne ist, abgedeckt. Also kann ich stolz hinstellen und sagen, mein Gateway deckt 25% der Schweiz ab. Hm? Ich brauche vier, dann habe ich 100%. Ja, so einfach ist es nicht. Also, ich hatte Meldungen Bereich neuenburg die hatten eine Verbindung. Ich hatte jemand von da oben ebenfalls diese 200 Kilometer eine Meldung. Es hat funktioniert. Das sind aber natürlich ausgesuchte Standorte. Das heißt, was heißt jetzt Netzwerkabdeckung schlussendlich? Wo brauche ich meine Abdeckung? Es gibt Use Case. Sie wollen Ihr Firmengelände abdecken. Ja, stellen Sie ein Gateway auf Ihr Dach von Firmenhauptgebäude. Und Ihr Firmengelände ist genügend abgedeckt. Oder ich brauche eine regionale Abdeckung, Stadt, Dorf, weiß der Geil was, weil ich irgendwelche Kommunalanwendungen äh, betreiben will. Oder Schweiz, ich habe einen Schweizer Use Case. Okay, dann gibt es Provider, die bieten Ihnen das an. Oder ich habe eine internationale Anwendung, ja, dann wird es im Moment schwierig. Es gibt zwar Roaming-Spezifikationen, aber die sind noch nicht wirklich umgesetzt. Muss ich eine reine Außenabdeckung haben? Innenabdeckung? Will ich ein Parkhaus damit abdecken? Ja, dann relativiert sich dann diese Karte relativ schnell. Hein? Dann sieht es nicht mehr so aus. Im zweiten Untergeschoss können Sie vergessen, dass Sie den weißen Schein noch sehen. Dann eben Signalqualität. Die Verbindungsqualität steht im direkten Zusammenhang mit dem Energiebedarf von Ihrem Gerät. Das heißt, wenn Sie eine Kelleranwendung haben, Wasserzähler zum Beispiel, typisches Beispiel, Wasserzähler, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, bei mir kommt noch jemand vorbei, läutet guten Tag, freundliche Person, ich muss Ihren Wasserzähler ablesen, kommen ideale Anwendung, wenn der Zähler das selbstständig meldet. Es gibt eine Anwendung von einem... Äh, wo bin ich jetzt hier? So. Von einem Hersteller, der macht ein LoRaWAN-Modul für einen Wasserzähler. Er sagt ab gleichzeitig, ein Wasserzähler wird alle 15 Jahre ausgewechselt. Es kann nicht sein... Dass ich die Batterie wechseln muss, damit zwischendurch für diesen Zähler, die Batterie muss 15 Jahre halten. 15 Jahre halten, das heißt, ich brauche eine optimale Abdeckung. Ich brauche quasi in jedem Quartier ein Gateway, damit ich die Sendeleistung so reduzieren kann, dass der auch wirklich 15 Jahre hält. Auch das ist Abdeckung. Das sind alles Überlegungen, die ich mir schlussendlich dazu machen muss. Dann die ganzen Abilities, habe ich die einmal genannt. Was das kommt? Ja, die Verfügbarkeit ist wichtig. Meine Applikation muss rund um die Uhr verfügbar sein. Mein Netzwerk muss immer funktionieren. Zuverlässigkeit vom Netzwerk. Wenig Ausfälle. Dann Nachhaltigkeit. Ja, wenn Sie Tausende von Sensoren verteilen, dann muss das Ding eine Weile halten. Das heißt, nicht morgen kann eine andere Technologie kommen und ja, wir wechseln jetzt ab. Die Technologie. Eben Beispiel Wasserzähler: 15 Jahre. Das heißt, das Ding muss 15 Jahren funktionieren, die Infrastruktur muss 15 Jahre halten. Und glauben Sie mir, es gibt genügend weitere Technologien, die in den Startlöchern sind. bereit. Dann eben natürlich, ja, es sollte günstig sein. Wenn es günstiger ist, dann habe ich mehr Gewinn. Das ist das eine, aber auch das andere, es ermöglicht eben neue Anwendungen und Applikationen. Dann schlussendlich den support ja ich will anrufen können rund um die uhr wenn ich ein problem habe wenn ich etwas nicht verstehe das ist das eine das andere ist natürlich ja ich will zugang haben per e mail ich will faq ich brauche saubere dokumentation ich brauche ein forum oder ich brauche ein how to eine anleitung damit ich damit möglichst rasch arbeiten kann weil auch da wieder entwicklung kosten das ist ebenfalls Aufwand. Workshops natürlich, also ich muss irgendwie Zugang haben, das zu lernen, Training, User Groups und so weiter. Also auch das wird immer wieder genannt, ja wie ist denn das, wie ist eigentlich die Organisation vom Support, was gibt es da für Möglichkeiten. Dann natürlich, je nach Anwendung, Sicherheit ist ein Thema. Sicherheit ist zum einen technologiebasiert. Wenn Sie LoraWan verwenden, dann bekommen Sie ein Grundsetting an Sicherheit. Wir können darüber diskutieren, ob jetzt da die AS128 Verschlüsselung wirklich noch genügend ist oder eben nicht. Es geht nicht darum, leben Sie damit. Die ist einfach einmal so. Das ist die Technologie, die diese Sicherheit mitbringt, aber dafür Punkt zu Punkt. Das heißt vom Gerät bis zu Ihrer Anwendung. Und dazwischen werden die Daten verschlüsselt und sowohl der Netzwerkbetreiber und alle dazwischen können eigentlich nichts mit diesen Daten anfangen. Aber haben Sie sich schon einmal überlegt, wie Sie eine offene und geschlossene Türe verschlüsseln wollen? Schon alleine die Meldung gibt Ihnen Informationen. Das heißt, wenn Sie eine Meldung sehen, die vom Gerät abgesetzt wird, die Türe hat sich bewegt, wenn Sie dann beobachten, dann wissen Sie, ah, jede zweite Meldung ist die Türe offen. Können Sie gar nicht mehr verschlüsseln. Und das ist natürlich so der, der äh, Teil heute, weil die. Geräte, die IoT-Geräte, die werden grundsätzlich kleiner und liefern auch weniger Informationen, einfache Informationen, eben wie Türe offen, geschlossen, Temperatur, Feuchtigkeit, irgendeinen Füllstand etc. Klar, Sie können die Meldungen zyklisch absetzen, dann können Sie da den Angreifer noch etwas verwirren, da gibt es natürlich schon Strategien, aber ähm, das ist mal das eine, also es ist gar nicht so einfach iot Anwendung wirklich so sauber zu verschlüsseln, weil schon alleine die Meldung kann eine Information sein. Dann habe ich Vertrauen in meinen Anbieter. Was macht er mit meinen Schlüsseln? Weil irgendjemand generiert ja diese Schlüssel. Und was macht er damit? Im Prinzip hat er da ein Passpartout oder er hat einen Ring voller Schlüssel oder von diesen, von diesen Notes. Und was macht er damit? Also habe ich Vertrauen in den Betreiber oder in die Firma? Das ist auch entscheidend. Äh, Server Security, also das Zeug läuft schlussendlich auf diversen Servers. Diese LoRaWAN Backend-Infrastruktur. Äh, ja, wie angreifbar sind die etc. Das ist auch Sachen. Also es ist eigentlich das ganze Vertrauen von den, äh, den Providern, also wem ich da meine Daten in die Hand lege. Und schlussendlich, wo ist dieser Betreiber, wo ist der zu Hause? Wir haben es gehört, Sings Network, äh, der Betreiber, der ist in, in äh, Amsterdam zu Hause und die Server liegen auch dort. Also alle Sings Network Server, die sind in Amsterdam. Das heißt, jedes Paket macht den äh, Umweg hoch nach Amsterdam, kommt dann zurück zu ihrer Applikation. Verschlüsselt, okay. Aber vielleicht, vielleicht beängstigt Sie ja schon allein der Gedanke, dass der äh, die Schweiz oder, oder Ihren Server verlässt. Also auch das sind Bedenken, die äh, da von möglichen Interessen genannt wurden. Okay, die Bedürfnisse, äh, die sind bekannt. Also fragen wir uns jetzt, ja, was gibt es dann für Ansätze oder wer? Wer ähm, bietet so ein Netzwerk an und wie bietet er es an und welches sind die Vorteile und Nachteile? Vor allem die Vorteile sind für mich wichtig. Also, ich äh, bin Dozent, äh, ich, ich halte mich aus der Politik raus und ich will auch niemand schlecht reden hier. Darum zeige ich einfach auf, wieso dieses Modell auch wirklich Sinn machen kann. Äh, das Telekom-Konzept. Beispiel: Swisscom, das ist ein typischer. Äh, Betrieb von einem solchen Netz, Betreiber von einem solchen Netzwerk. Das heißt, der stellt einerseits da die ganze Netzwerkinfrastruktur. Das sind Server. Das sind Maschinen, die die Pakete aus, von den Antennen bekommen. Die müssen dann aufbereitet werden. Jedes Paket muss identifiziert werden und schlussendlich ja, zu ihm geschickt werden in ihr Und das machen diese drei Server. Ich habe die extra dargestellt, weil ich ganz kurz darüber etwas erzählen will, wie das funktioniert. Wir haben quasi drei Server mit unterschiedlichen Aufgaben. Wir haben ein sogenannter Router. Das LoRa-Protokoll hier ist extrem, die Funkstrecke hier ist extrem simpel aufgebaut. Es gibt keine Übergabe von Knoten von einer Antenne zur nächsten, wie wir das kennen bei den Mobilfunkzellen. Sondern das Gerät sendet einfach und hofft, dass es gehört wird. Es weiß es nicht grundsätzlich. Jetzt das Paket kommt idealerweise bei mehreren Gateways gleichzeitig an. Ja, es macht keinen Sinn, dass Sie das Paket dreimal erhalten. Also macht der Router der schaut dann schlussendlich, der hat die Verbindung zu allen Antennen, der schaut, ah, das ist dreimal gekommen, hier ist es am besten, die, die, die Signalstärke war am besten, ich nehme nur das und verarbeite das weiter. Beziehungsweise ich gebe es an meinen Kollegen hier, hm, den Broker, und der schaut dann, ja, wie muss ich irgendwie reagieren, das ist dann auch noch Technologieabhängig, muss ich irgendeine Confirmation schicken, das heißt, dass eben der Notfall, das Gerät dann trotzdem weiß, ähm, ob das Paket angekommen ist oder nicht, beziehungsweise an wem gehört dieses Paket überhaupt, wem muss ich das zustellen. Das macht der Broker. Und dann zum Schluss hier der Keyhändler, der hat die Schlüssel, damit das Paket äh, dechiffriert werden kann. Also da sind die Schlüssel abgelegt, hier bei diesem Händler. Und der schickt Ihnen dann das Datenpaket über das normale Internet. Da haben wir dann quasi eine normale Internetkommunikation, auch mit den entsprechenden Internetprotokollen, damit Sie das weiterverarbeiten können. Damit Sie sich eben nicht um LoraWan kümmern müssen, sondern damit Sie mit HTTP, mit MQTT arbeiten können, zum Beispiel. Diese drei Komponenten sind alle vereint, das können Sie bestellen bei Swisscom ab heute. Kein Problem, funktioniert einmal frei und es hat auch sehr gute Vorteile. Das eine ist, es kümmert sich jemand darum, dass das Zeug läuft. Das heißt, wenn ein Problem entsteht, dann ist dort jemand vorhanden, den, den, Sie, äh, den Sie informieren können oder er merkt es vielleicht schneller, als Sie es merken. Ganz klarer Vorteil für professionelle Anwendungen. Managed Support. Das heißt, Sie können Kurse besuchen, die werden periodisch durchgeführt. Sie erhalten eine saubere Dokumentation. Weil auch hier wieder, es kümmert sich jemand darum. Und schlussendlich, ein wesentlicher Vorteil, das haben wir gesehen, eine geplante Abdeckung. Also nicht hier, innerhalb von ein paar Quadratmeter, fünf Gateways, und dann dafür irgendwo keine, sondern eben geplant. Von dem her ein durchaus interessantes Modell. Dann der zweite Ansatz, Cloud Service Konzept, habe ich das einmal genannt. Äh, Beispiele gibt es auch da, L'Oreat ist ein Beispiel, Firefly von Digimondo. Die bieten Ihnen die Software von LoRaWAN an. Das heißt, Sie können quasi ein Netzwerk mieten. Oder Sie können die Software kaufen und auf Ihren eigenen Server betreiben. Glauben Sie mir, das kann durchaus interessant sein, weil ich kann als Netzwerkbetreiber auftreten. Das heißt, ich kann sagen, Region Solothurn, ich baue ein Netzwerk, ich gehe zu einem dieser Cloud Service, ich miete eine Serverinfrastruktur. Und ich biete das für den Raum-Soloton an. Oder ich verkaufe diese Dienstleistung weiter. Das, der Unterschied ist aber, die Antennen, ja für die bin ich zuständig. Die stelle ich auf. Je nach Anwendung, wie wir gesehen haben, auch das kein Problem. Ich kann Raum abdecken, selbstständig. Und zwar in der Dichte, so wie ich das will. Oder ich stelle eine Antenne auf mein Firmengelände und die Daten bleiben bei mir, insbesondere dann, wenn ich die Software noch bei mir laufen lasse. Also von dort her gibt es auch für dieses Modell Vorteile, wieder Managed to reliability. Das heißt, jemand kümmert sich darum, dass dann schlussendlich der Server, die Software oder die Cloud eben entsprechend meinen Bedürfnissen funktioniert. Ich habe wieder ein Managed Support, das heißt, ich kann jemanden anrufen. Es gibt eine Nummer. Aber schlussendlich der Vorteil bei dieser Variante ist, ja, ich bin alleine. Ich habe, meine, ich habe mein System abgekoppelt. Ich kann damit machen, was ich will und was ich für richtig halte. Und jetzt noch das Community-Konzept. Das Community-Konzept sieht so aus, dass es gibt einen Betreiber der Infrastruktur, das ist das Sings Network. Es gibt ganz viele, die daran teilnehmen. Das heißt, die stellen eben Antennen auf. Irgendwo stellen sie die Antennen auf und betreiben ihre Anwendungen. Heute kann ich sagen, wahrscheinlich größtenteils Hobbybereich, Prototyping, Testumgebung äh, in diesem Bereich. Aber grundsätzlich hindert mich weder die Community noch Sings Network daran, äh, da professionelle Anwendungen darauf zu laufen, lassen. Was heißt das nun? Im besten Fall kann ich mit dem hier leben. Das Problem ist einfach, ja, ich habe es gesagt, wenn ich mein Gateway nicht mehr betreiben will, dann stelle ich den ab. Ja, wenn Sie dann eine professionelle Anwendung haben und Sie haben sich darauf verlassen, dass diese Gateway läuft, haben Sie halt einen Ausfall. Ja gut, aber ich kann ja auch eigene Gateways machen. Ja, können Sie, aber Sie müssen damit leben, dass halt dieser Gateway automatisch der Community zur Verfügung gestellt wird ist im Normalfall auch unproblematisch, weil das sind relativ dumme Geräte, die leiten einfach die Meldung hierhin verschlüsselt. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist mein, mein System, ich möchte nicht unbedingt. Das ist der Community-Ansatz. So funktioniert heute das things network Ja, was sind die Vorteile hier? Low Entry Level. Sie alle können heute damit beginnen. Was Sie angeben müssen, ist ein Benutzername, eine E-Mail. Das ist es. Kein Newsletter, der automatisch angemarkt ist. Keine Adresse. Das können Sie sich alle sparen. Es ist wirklich absolut schlank gehalten. Sie können heute damit anfangen, wenn Sie im Raum zürich Bern sind, dann haben Sie sogar schon die Gateway-Installation zur Verfügung. Die können Sie nutzen. Es ist kostkompetitiv Wir haben gesehen, wenn all about money. Und hier haben wir eigentlich einen Ansatz, weil sie sind nicht mehr verantwortlich, für die ganze Infrastruktur zu bezahlen. Sie können die einfach mitnutzen. Ja, sie leisten einen Teil, aber sie bekommen die ganze Community mit in ihrer Anwendung. Das ermöglicht unter Umständen, ihre Anwendung eben durchzuführen, weil sie sonst zu teuer ist. Und schlussendlich eine riesen Flexibilität. Weil Gonzalo hat es gesagt, ja, das Zeug hier ist Open Source. Es hindert mich niemand daran, einen eigenen Server zu betreiben. Es hindert mich niemand daran zu sagen, weißt du, das da will ich nicht. Ich mache einen eigenen Händler. Ich habe die Schlüssel bei mir. Kennen Sie? Und trotzdem können Sie da auf die Community-Infrastruktur zurückgreifen. Gut, so what? Kann ich das Zeug jetzt gebrauchen oder nicht? Ja, es kommt darauf an. Und zwar kommt es darauf an, für was Sie das Zeug verwenden wollen. Ja, was brauchen Sie dann? Was, was ist die Abdeckung, die Sie brauchen? Lokal, national. Wenn Sie national wollen, dann gibt es heute, Stand heute, eine Variante. Und die ist gut, die funktioniert. Was sind meine Sicherheitsbedürfnisse? Wenn die jetzt hochverfügbar, hochsicher ist, müssen Sie sich vielleicht noch fragen: Ist Lora Wein wirklich die richtige Technologie? Hm? Oder würde ich nicht besser ein Kabel ziehen von meinem Sensor zu meinem Rechner, weil dann habe ich die höchste Sicherheit und Verfügbarkeit. Welchen Support brauche ich? Kann ich zu Gonzalo gehen oder zu mir gehen und ein bisschen Kaffee trinken zusammen, gegen Abend dann auch ein Bier? Und mit denen diskutieren und deren Know-how bei mir einbeziehen oder brauche ich wirklich, nein, nein, ich will Tagesschulung und so weiter und zwar nicht dann, wann Gonzalo oder Peter Lust hat dazu, sondern ich, ich will ein, eine Agenda haben. Dann äh, sind Sie momentan sicher auch noch äh, auf eine andere Lösung angewiesen. Äh, wie funktioniert überhaupt mein Businessmodell? Also mit was will ich Geld verdienen? Oder ja, wie sieht das aus? Vielleicht liegt ja ein professionelles Netzwerk, das ist ein kommerzielles Netzwerk durchaus drin. Und schlussendlich eben was ist dann die Konsequenz, wenn es einmal nicht mehr funktioniert? Kein Problem, ich stelle einfach meinen eigenen Gateway auf dort, wo halt eine Lücke ist. Dann können Sie ähm, problemlos die Community Variante zumindest einmal anschauen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihr Projekt. Ich sehe viele fragende Gesichter. Sie sind nicht zufrieden mit meinem Statement. Ja gut, also. Lassen Sie mich noch ein bisschen laut denken. Was wäre, wenn wir eine Open-Network-Infrastruktur zukünftig aufbauen? Das heißt, wir versuchen, die Vorteile aller Systeme so gut es geht zu vereinen. Was heißt das konkret? Community ist spannend. Heute ist Innovation entscheidend in jedem Unternehmen. Das heißt, wenn sich da die Maker, Hacker, Tüftler darum kümmern, dann generieren die neue Ideen. Wenn die Gateways stellen, da zukünftig, wieso nicht nutzen? Und es ist eine Frage der Menge, wie Gonzalo auch gesagt hat, wenn die Dichte so hoch ist, dass ein paar ausfallen können, ja, dann müssen Sie kein SLA mehr unterzeichnen, dann ist Sie einfach das System funktioniert. Es wird getragen durch die Redundanz. Nichtsdestotrotz, das Ding läuft in Amsterdam, das Ding ist in fremden Händen. Ja, was wäre, wenn wir jetzt eine Trusted-Plattform einfügen? Das heißt, wir nutzen diese Infrastruktur hier. Aber gewisse Komponenten lagen wir aus. Wie zum Beispiel ein Händler mit den Schlüssen in eine Organisation, die vertrauen, in der sie das Vertrauen haben. Das heißt, wir nutzen Community, die Vorteile von Community und ergänzen, das System mit Komponenten, die einen professionellen Einsatz ermöglichen. Zum Beispiel auch Antennen. Wieso nicht? Ich kann ja Antennen da zur Verfügung stellen. Ähm, über eine Trusted-Plattform. Aber ich kann auch weiterhin eigene Antennen anbieten. Die Server, die laufen vielleicht nicht mehr in Amsterdam, sondern plötzlich in der Schweiz. Das System lässt das grundsätzlich zu. Und hier liegen natürlich plötzlich auch wieder neue Business Modelle. Und wenn Sie anschauen, was mit Linux passiert ist in den letzten Jahren. Linux kommt aus der Hacker Maker Szene und es war unglaublich kompliziert, kryptisch und so weiter, aber es läuft gut. Und dann haben sich Distributoren darum gekümmert, haben Pakete genommen, haben ihren Aufwand dazugegeben und haben schlussendlich eine Lösung verkauft. Und an Anlehnung an dieses System von Linux mit den Distributoren SUSE, Red Hat, Ubuntu und so weiter, das könnte eigentlich auch mit dem Netzwerk funktionieren. So, jetzt bin ich fertig. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir rund 20 Minuten noch für Fragen. Gonzalo und ich werden uns da die Fragerunde teilen. Wir sind gespannt auf Ihre Inputs. Ja? Ich habe ein Problem mit der Zufügung stehenden Bandbreite und dieser fair policy mhm. ich verstehe da, man teilt sich die Bandbreite, und zwar die beide Fachhochschule mit der Swisscom. Jeder, der in diesem Bereich funktioniert, nimmt sich einen Teil. Wenn ich jetzt privat auf meinem Gelände einen Gateway installiere und die ganze Infrastruktur aufbaue, habe ich eine super Abdeckung, aber ich stelle Bandbreite. Das kann ja nicht aufgehen mit dieser Fair Use Policy. Das, der, der mit der stärksten Sendeleistung klaut sich die Bandbreite. Und wie viel habe ich zur Verfügung jetzt im Network mit über ihren Hotspot, ich bin zehn Kilometer entfernt von Bern, in ihrem Fall und wenn ich meinen Hotspot selber aufbaue, weil ich will ungefähr Radius fünf Kilometer abdecken, ein Dutzend Standorte und eigentlich alle zehn Minuten ein Paket verschicken, weil das wäre ein Echtzeit, ich es, ein Echtzeit-Monitoring-System, mhm. da wäre, da kommt eigentlich live kann man das beobachten. Alle 10 Minuten ein Update. Also wie eine Meteostation. Bei mhm. Meteosweiß ist es auch im 10-Minuten-Rhythmus. Das ginge, so wie ich es verstanden habe, ginge das gar nicht mit diesen 10-mal-pro-Tag-Daten-Senden. Also das ist der Downlink. Das heißt, Sie können von einem Gateway maximal 10 Meldungen zu Ihrem Gerät senden. Umgekehrt von Ihrem Gerät ins Internet können Sie nach Fair-Use-Policy können Sie 30 Sekunden senden über SignalTurk. Wie viele Daten bringe ich dort? Das kommt wiederum darauf an, wie gut die Verbindungsqualität ist. Wenn die Verbindungsqualität schlecht ist, dann brauchen Sie mehr Zeit zum Senden Ihrer Daten. 30 Sekunden, Sekunden. Äh, ja, das hängt davon ab. Es ist schwierig zu sagen. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie 10 Sekunden wenn Sie alle zehn Minuten ein Senden wollen, dann laufen Sie im Normalfall nicht in ein Problem. Wenn Sie nicht gerade also das können Sie durchaus machen, Sie verletzen die Fair use Policy nicht. Entscheidend ist aber, Sie sprechen wirklich ein interessantes Thema an, das ist zwar sehr technisch. Es ist ein lizenzfreies Band, darum können wir ja auch Antennen aufstellen. Beliebig. Wenn Sie eine Mobilfunkantenne aufstellen wollen, das können Sie nicht. Das Band steht für ISM, ISM steht für Industrial Science and Medical, ursprünglich gedacht für Kurzstreckenkommunikation. Und jetzt plötzlich verwende ich das gleiche Band für mehrere Kilometer. Das Band ist relativ schmal. Und es ist nicht nur so, dass sich Swisscom das Band teilt und Sings Network das Band teilt und Loriat und alle anderen Systeme, die Luft gibt es nur einmal. Das heißt, alle senden auf der gleichen Luft. Wenn Sie Kollisionen haben, dann geht unter Umständen das Paket verloren. Und darum gibt es natürlich starke Einschränkungen, schon alleine äh, von, den, von den Reglementarien her. Also Sie dürfen maximal 1% Ihrer Zeit senden mit einem Gerät. Das heißt, wenn Sie eine Sekunde senden, dann müssen Sie 29%. 99 Sekunden schweigen. Und das ist im Chip integriert, damit Sie das gar nicht verletzen können. Dann kommt es eher auf Anwendung drauf an. Wenn Sie die Datenmenge überschreiten, dann sind Sie in der falschen Technologie. Aber oft können Sie die Daten auch entsprechend reduzieren. Oder Sie müssen natürlich nicht im Klartext Temperatur gleich 23,23 ,23 Grad senden, sondern Sie schicken einfach ein, ein Word, zwei Byte, und dann verarbeiten sie es dann im Internet dort haben sie dann genügend Ressourcen und Kapazitäten, Speicher. Also das heißt, die Strecke müssen sie möglichst, das Protokoll müssen sie ohne Overhead verwenden. Ja. Eine Frage zur Firma Semtech. Die Funktechnologie gehört ja Semtech im gesagt. Habe. und ich muss einen Chip von denen kaufen. Mm -hmm. Damit sie es brauchen kann. Jetzt kann ja die Swiss kommen zu Semtech und sagt, Liebe Semtech, was da diese Typen machen, das passt uns nicht. Schaut mal, dass dieser Chip nicht mehr verfügbar ist. Ist das ist nicht ein Single Point of, es gibt nichts mehr. Gibt es eine Second Source und was kann da passieren? Did you understand the question? Ja. Yeah. Uh, you want to yeah. right, now, right now Semtech owns the IP and they are the single producer of, of this Chip. They have licensed the technology to other producers already, and new chips will come out to the market sooner or later. Of course, right now they are profiting from their leading position, so, yeah. That is the, the only closed part in, in LoRaWAN technology right now. It's a trade-off. It, Sigfox, for instance, is basically entirely close to a Uh, like, Telekom-Operators, they have to deploy the entire thing. <lacht> <lacht> um, Ich komme vom Bundesamt für Kommunikation. Ich habe schon viele Netze kommen und gehen sehen, sowohl äh, Community-Netze als auch äh, Netze von einzelnen Unternehmen. Was mir bei den Community-Netzen immer aufgefallen ist, ist, wenn Sie aus der, der Ursprungs-Community rauswachsen und allgemein genutzt werden, dann haben Sie einfach sehr viele ähm, Probleme mit dem Durchsetzen von Fair Use. Und ich, also ich wünsche Ihnen na, wirklich alles Gute. <lacht> <lacht> Nur wenn Sie wirklich Erfolg haben, mhm. dann müssen Sie sich sicher... Äh, Überlegen, wie sie den Fair Use wirklich durchsetzen. Dann kommen clevere und bösartige Leute, die dann auch wirklich Grenzen austesten und die anderen Nutzer dann benachteiligt. Ja, gut, wo, woher entsteht diese Fair Use? Oder man, hat, man hat irgendwie klein angefangen und man stellt eine gewisse Kapazität zur Verfügung. Dass je, möglichst jeder Erfahrung sammeln kann, bietet man diese Fair Use Policy an. Schlussendlich limitierender Faktor sind dann die Linien oder die Leitlinien vom Band, die ich einhalten muss. Also wenn Sie genügend Kapazität zur Verfügung stellen können, Gateways, über eine offene Infrastruktur, wenn Sie die Server selbstständig zur Verfügung stellen, ja, dann sind Sie gleich limitiert wie jedes andere Unternehmen, das in diesem Bereich äh, arbeiten will. Ein Unternehmen hat natürlich andere Möglichkeiten, das dann auch wirklich äh, durchzusetzen, weil es sein Netz genauer, genauer kennt, zentralisierter handeln kann. Das sag sage ich nur so. Das muss jetzt nichts heißen. Kann ich das We we see traffic of gateways going through like encrypted, but we see we see from which networks they belong mm -hmm. because the device addresses indicate this. And we do see very often devices that are in test mode, and they are clearly violating uh, usage. Mm -hmm. uh, what is what is the proper procedure to report this? Because there is how do you track these devices? How do you They they have no name. They have no uh, no plan. They don't belong to the Dings network. They might be actually Swisscom's devices on test. So what what is the procedure to um, uh, prevent I'd this? I'd say there is there is none. There, there, is, none. No, there is no not a single procedure. It's it's a detective work that is mm -hmm. often failing. Okay, <laughs> which is why community networks often fail as soon as they grow beyond the original community, scientific communities, where, where people are always are often very motivated and, and ethical. But is it already a, a topic in your department to locate uh, uh, devices which violates the ISM specification? Um, we, uh, we, we follow all all devices that that pose problems for uh, for the spectrum mm -hmm. but not necessarily yeah. that. so Because as soon as so there is someone who is disturbed by yeah. then you will get active exactly okay so it's, so as this is so low lower uh, low power mm -hmm. i don't think will be much much of a problem okay thank you okay. Okay. Ja, im Moment ist es so, dass das heißt diskutiert wird in dem Forum, hey, kennst du, oder der ID wird bekannt gegeben, kennt jemand das Device mit diesem ID, also so orientieren wir uns, aber, aber grundsätzlich ja. Also die Idee ist, von Seite des Sings Network, die haben natürlich eigentlich die Information, wer ist der Besitzer von diesem Gerät. Und entsprechend, dass die dann äh, zumindest eine Notiz machen und sagen, hey, schau mal, dein Gerät verletzt die Spezifikation, verletzt die Fair Use Policy oder noch schlimmer, verletzt wirklich die ISM-Spezifikation, die dann international geregelt sind. Äh, ist bis dato noch nicht so integriert. Aber es wird natürlich diskutiert und grundsätzlich ist das auch geächtet. Also ähm, da kontrolliert sich die Community schon. Yeah. I would say that it's, it's probably not so much the community that might abuse this but it's really uh, smaller companies that don't have exact uh, knowledge of the, of the implications of violating these rules and they just test it out. It's a, it's a product so they need to support it, it's there, nobody will complain. Vielleicht ist zu diesem Thema noch anzuhängen, also wir, wir, die Asut, das ist der Verband von den Telekommunikationsunternehmen und dort wird das Problem adressiert. Und die Idee ist auch, dass, dass eine Gruppe von Experten, also das, das sind eigentlich alle vertreten, die in der, in der Schweiz größere Netzwerke betreiben und quasi eine Leitlinie erstellen, was, weil oft kann es, es muss nicht immer bösartig sein, sondern einfach äh, nicht bewusst und nicht bekannt und dass schlussendlich eine Leitlinie entsteht, die sagt: hey, wenn du ein Gerät machen willst, dann achte doch darauf, dass die Sendeleistung so reduzierst, dass deine Anwendung noch funktioniert, äh, nicht immer in maximale Sendeleistung, maximale Zeit und, äh, und so wird das Thema einmal relativ, weil wir wollen nicht gerade die, die Möglichkeiten und das Spielfeld zerschlagen, sonst geht es darum einmal es ist heute auch noch nicht direkt ein Problem, oder, weil es ist noch zu wenig äh, aktiv sobald aber dann Millionen von Devices sind, was uns da die, die äh, Consulting-Firmen ja prophezeien dann wird es dann etwas eng und dann muss dann die Disziplin entsprechend auch äh, besser werden okay work with closed user groups yeah? it's open for everybody but you can make your own let's say community in this open source or like a closed user group if you know mm. No. what do you mean like so in the in the normal uh ip network you can uh, make your own yeah, group for a company or But Can you do this also with uh, open source? You make your own. It's possible, so you can you can take the source code of the syncs network. Most part are open source. There's just a small one which handles the uh, the login procedure, which is not open source, and the rest so you just need to develop this this login thing and then you can run on your own server the SYNC's the, the network uh, um, base. Yeah. You can isolate it if you like, yeah. Yeah. Yeah. but of course it's an effort. If you, if you go to a provider, he has already done that for you. So if you, if you want to be quicker, so then it may be the right approach. Yeah. The logging interface is basically all out. So it's a standard to implement. and um, then obviously the the key to the success of the things network is is the, is the coverage that it offers but i see a, a a chicken and egg problem here i mean companies aren't going to use it if the coverage is not great but then on the other hand i mean how, what's your strategy for for expanding the network um, companies aren't going to use it but at the same time they're required to actually build their own also install their own gateways and so on. so like what what what is what is the strategy is it going to be based, based on on hobby users or, or or companies for expanding the network I I think this one is like uh, I heard this chicken and egg question many times and I think it's really not a chicken and egg one okay. <laughs> because like I I used to uh, I have a quote on my slides saying, "Give me a theoretical network, and I'll give you use cases." And that's something that nobody will ever say. You know, <laughs> if you don't have a network, you don't have use cases. That's why we're building the basic infrastructure. That's the that's the idea of the Open Network Infrastructure Association. We need to build up net, the network, the coverage, and then business can occur, or business or hobby. So who's or hobby. that? Then? it's crowdsourced by all of us basically. You know, it's right. through the association, through the community contributions, through more recently companies that want to contribute to the, to the association as a non-profit uh, contributions. But it's basically that. So we, the, the goal is clearly to build coverage because we know that that is required for, for everything else. So how much does it cost to, to, to? Buy a gateway and then to set it up. And it's very cheap. That's what makes it so attractive. The, um, cheap. the gateway starts at 250 francs for an indoor one, mm -hmm. 500 if you want to have a, a, a solution that you can. You, there is a gateway produced here in Switzerland called Lorex One. You order it, you get it from, I think, Neuchâtel or I don't remember where it's produced. Uh, it's a tube, you put it on your location it's done uh, so yeah yeah that's that's maybe just a remark to this topic so Switzerland is really a leader in LoRaWAN technology so the two of the ten biggest communities are in Switzerland for example we have a lot of companies Semtech itself the power saving technology is coming from CSCM at uh, Neuchatel, the technology. And there are a lot of suppliers in Switzerland, so that is quite a good coverage. You get technology, you get know-how. And we think that not everyone needs really a national coverage for his application. And so if we, or if uh, Open Network Infrastructure Association can provide you a trusted platform, for example, gives you the right documentation, consults you in the sense of, here is the fact sheet of um, different gateways. It's your choice. We just can assure that every of these gateways is running smoothly uh, with community-based network. And we think if we can provide this kind of support so maybe the entry level also for professional is low to say, okay, let's participate here. And then gradually the network is, is growing. So that's, that's the idea behind. And uh, another advantage is if the network is carried as well by professionals, you get the best sustainability you can imagine because The owner of the network is as well the user of the network. So nobody will tell you, we change the technology now. So change your devices to new technology. And this might be quite good, especially if you, if you think about long term applications. If you provide uh, thousands of devices, you cannot change from one day to the other, this technology. And so this might be, as well, quite good for sustainability. And that's, that's the idea that, that probably as well, it, it needs, it cannot be done by private, to be honest. It needs that, uh, that this generates uh, new uh, business models, so so you deliver a part, for example, you, you want to be a trusted platform, you, you deliver a, a server into this platform. And why not earning money with, the, with this service? But you attach to the community-based network. Or you can sell gateways, which are already set up to, to run smooth with the network, things like that. So it needs, it needs finally professional input as well to carry the vet network because you know uh, the technology is already known for two years uh, after a certain period of course uh, hobbyists discover a new technology so they are care about new technologies so, and enable this one so it needs to be carried finally by, by the user itself. Okay. Um. Okay. Die Störung. Ist Zeit, Ein One last yeah. remark. Uh, links the QR code to the slides. Uh, we'll add better slides. Uh, the Slack team, if you wanna join the Open Network Infrastructure uh, website. And if you're staying for tonight's Hack Night, we will have um, gateway running and kits for you to give it a try. So. Merci, Tom, pour <inaudible>